Wenn ihr bei uns wollt, mit eurer Bewerbung rausstechen am besten ist, wenn wir schon etwas Handwerkliches sind, schnuppern oder interessiert sind, damit man sieht, wir arbeiten gerne mit den Händen. Schaut darauf, dass eure Bewerbung vollständig ist. Versucht, den Weg zu kommen von Musterbewerbungen und überlegt euch, für was für eine Stelle bewerbe ich mich